hey leute willkommen zu Hearthstone bei marfai gaming wir spielen heute Ranked mit unserem wie heißt das zu und warlock und wir packen mal hm, ich kann mich nicht entscheiden den will ich behalten ich mach das mal so damit ich besser traden kann ich habe mein deck ein klein wenig überarbeitet auf oh, Oh, der begrüßt mich ein netter Typ. Der bekommt natürlich die Grüße zurück. Das ist ja selbstverständlich, war Ich brauche mal einfach einen typischen Zudeck-Start. Kurze Karte rausballern. Ja, der haut da kurz rauf. So, dann kann ich mal brain raus, damit ich dann nächste Runde. Ähm, den Battlecrawl hier doppelt benutzen kann und den plus 2, zwei, zwei geben kann. Das ist nämlich nicht gerade schlecht. Okay, Brand scheint zu übernehmen, so aussieht. Für 3 Mana hat er, glaube ich, keinen Removal, der ihn umbringen kann. <lacht> also doch. Okay, nein, hat er nicht. Der hat nicht mal den combo effekt <lacht> Ach, so ein Opfer. traden wir das hier mal? Oh mein Gott, ist dieser Brand stark geworden? Hehe, <lacht> ach, so ein Deck ist das. so süß, wie süß. So, wie spiele ich das? Ich mache mal so. Nein, zuerst ziehe ich eine Karte. Vielleicht bekomme ich ja was Besseres. Nein, ich mache das einfach mal so. Und ich hier rein um 5 ins Face. <lacht> 5 ins Face ist immer gut oder nicht? Wie seht ihr das? Wenn ihr für 5 ins Face seid, dann like das Video. Wenn ihr dagegen seid, schreibt in den Kommentar Penis. Interessant. Der wollte den unbedingt loswerden. Hm, mache ich das? Ja doch, das mache ich einfach mal. Und dadurch wird mein Brand noch fetter. Oh, das hat sich für diese Runde hat sich richtig gelohnt, dass ich Brand da reingepackt habe im Deck. Oh, was hatte da jetzt? Oh shit. Ach, war ja klar. Naja, ich konnte Fett Removal rausbaiten. Und der Typ ist schon ein wenig low, also noch sieht ganz gut aus. Ich verstehe auch nicht ganz, was er da versucht, aber ich bin einfach mal ihn. 5, 5 das ist genug. Wir haben nächste Runde nämlich genau 12 Damage. Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Ach nee haben wir gar nicht. Das laber ich ihn da mal wieder. Ja, macht boostet immer schön hau alles raus, hau alles raus, Alter. Oh. Okay, interessant, ist hat er zwei brutale Karten. Oh, und ein Conceal hat der. Oh, shit, das ist jetzt ein wenig hässlich. Das ist ein wenig hässlich. Ich hoffe nicht, bekomme ich noch irgendwas für den Dem Okay, warte, jetzt muss ich mal rechnen. Ich habe sieben Damage plus zwei sind 9. plus vier sind lethal. Den habe ich fertig gemacht, würde ich mal sagen. Kriegt er einen Way Plate. Das kann der ja nicht ahnen, ne? Und Mann, war das eine schnelle Runde. Ich hoffe, die Folge war euch nicht zu so kurz. Und wisst, ach, wisst ihr was? Ich öffne einfach noch ein Paket, weil es echt ein wenig kurz war. Ich öffne uns noch ein Paket einfach mal kurz. Und dann sollte das stimmen, so mit der Runde. Shop. Was ist das? Oh, wir will denn die willkamp Wer will sowas? Ich will nur mit Godpack. Die anderen Packs sind ja bald nicht mehr verfügbar, da ja nächstes Jahr das neue Standardjahr beginnt und nur noch Karten von 2006 und 2017 zu spielen sind. Oh, das ist ein ganz normales Paket. Schade, schade. ich Hätte meine Legendary drin sein können, aber kann man ja nichts machen. Kann man nichts machen. Oh, die Karte gefällt mir, aber die finde ich cool.